3, 2, 1, Start! Bamberger Marsch 2022, 29 Gruppe. Viel Spaß! <lacht> Ich habe noch da. Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier heute Morgen aus dem Münster. Wie ihr seht, bin ich schon losgewandert hier beim ersten Baumberger Marsch, direkt vor meiner Haustür. Hier in Billerbeck ist das losgegangen. Ich bin ein bisschen spät losgekommen zu Hause, dann ist aber nichts, so hinfahren muss. Ne? Dann trödelt man, kommt nicht in Quark und dann kommt man gerade noch richtig zum Start. Also konnte ich euch halt nicht vor dem Marsch begrüßen. Aber es freue ich mich total. Das erste Mal hier. Zu Hause zu wandern, keine Herausforderung. 40 Kilometer, mal gucken, wie heute läuft. Wetter ist super, Himmel ist blau. bisschen Leute sind dabei. Mal gucken, wie ich doch Treppe, wie ich nicht alles kenne, aber jetzt erstmal ein bisschen wandern. Also für mich ja ganz ungewohnt, mal so eine extrem Extremwanderveranstaltung vor der eigenen Haustür hier mitzumachen und die aber auch tippitoppi super ausgeschildert ist. Ich habe den Track natürlich runtergeladen, der wurde vorher bekannt gegeben als Komo Link und Trotzdem ist das immer super, dass da Schilder aufgestellt sind bzw. aufgehangen sind und dass der Boden auch markiert ist. Es gibt aber ja noch ein paar nette Menschen oder nicht so nette Menschen, die können mal so ein Schild oben drehen und da Spaß dran haben. Aber das ist immer gut. Wenn der Boden auch markiert ist, ist das schon mal tippitoppi heute Morgen. Und wir haben mittlerweile einen guten Kilometer. Da ja Bus noch 41. Aber Mann, das ist Ja, genau, das meinst ich. Okay. Macht er nicht den Ich sage, ich ein ne? Ja. Ich so Ich Ja. Okay. ja. ja. ja. Ja liebe Leute, mit dem großen Respekt vor den Veranstalter hier heute Morgen. Die haben jetzt ja zum ersten Mal eine Marschveranstaltung, so eine Großveranstaltung hier organisiert. Aber ähm, ich zeige euch gleich mal hier wie die auf uns Acht geben, dass sogar hier an der Strecke Streckenposten sind, die aufpassen, dass wir nicht überfahren werden. Moin! Moin. Moin. Danke fürs Aufpassen. Sehr gerne. Euch viel Spaß. Danke. ganz neue Wege, die hier gewandert werden vor der eigenen Haustür. Ich glaube, die wurde extra geschaffen, die Zeckensammelpassage. für alle, die das Video hier schauen und nicht aus der Gegend hier kommen, die Baumberge sind ein Höhenzug im westlichen Münsterland. Also von Münster sind wir jetzt hier unterwegs. Ungefähr 20 Kilometer westlich halt von Münster. Und der höchste Punkt sind hier 188 Meter auf dem Westerberg, heißt er glaube ich, wenn ich es richtig habe. Und da steht der Longinus Turm, ist die höchste Erhebung im Münsterland. Der ist nochmal 30 Meter hoch und ich glaube, da kommen wir heute auch vorbei. Ich habe mich hier angeschaut. Natürlich nicht gemerkt. <lacht> Alle, die meine Videos öfter gucken, wissen ja, mit Streckenplanung und solche Sachen habe ich es ja nicht. Ähm, bei solchen Marschveranstaltungen ist auch einfach hinterherlaufen angesagt und dann kommt man auch irgendwo an, wo es was zu essen gibt. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Ne? Ja, Ja, liebe Leute, jetzt bin ich eine Stunde, ja, eine gute Stunde unterwegs und sehe jetzt niemand mehr vor mir. Dann muss ich selber auf den Weg achten. Da habe man Schokolade am Mund, ich gerade noch ein bisschen was gegessen. Ich will selber auf den Weg achten. Ah, ne, da sehe ich schon wieder jemanden. Das also ist immer so ein bisschen kritisch. Ne? Ich, ich träume so ganz gerne nicht hinein und laufe dann gerne einfach hinterher. Aber wie gesagt, wenn man vorne läuft, dann muss man halt auf den Weg achten. Ja, ist auch super ausgeschildert. Kann nichts passieren, wenn man da unten guckt. Der Weg ist ja aufgesprüht, dann, also, wenn man abbiegen darf. Ja, und Schokolade am Mund. Ich habe ja bei meiner letzten Extremwanderung, die ich gemacht habe, nach Hannover, 50 Kilometer. Ich habe ein Problem gehabt, so bei Kilometer 40 mit ein äh, bisschen Übelkeit und Schwindel, weil ich unterzuckert. Und das soll mir heute nicht nochmal passieren. Ja, darum mindestens alle 5 Kilometer über zuckerhaltiges Futtern. Und bei den Pausen auch wirklich Pause machen und nicht wie in Hannover den 30-kilometer-Stock mal eben nur kurz, kurz anbremsen und dann direkt weiterlaufen. Das werde ich heute nicht machen. Ich bin jetzt ja schon ein paar Meter hier alleine im Wald unterwegs. Und das ist mal ganz angenehm, wenn ich immer Stimmen im Kopf zu haben. Also, ich unterhalte mich ja auch ganz gerne. Ich, ich quatsche ja selbst auch ganz gerne. Aber hier so im Wald, wenn die Vögel zwitschern. Das ist schon echt schön. Danke fürs Aufpassen. Ja, und auch hier in der Ecke wieder Streckenposten, die aufpassen, dass wir nicht überfahren werden, dass wir nicht nicht verlaufen. Das ist ja, ist ja richtig klasse. Da kriege ich direkt ein Lächeln auf die Lippen. Das Schöne ist ja, wenn man in der Gegend unterwegs ist, wo man sich auskennt, da gibt es manchmal auch Erinnerungen und ich erinnere mich gerade an eine Tour mit dem Fahrrad, die ich hier vor zwei Jahren gefahren bin, die heißt Winterwunder Münsterland, verlinke ich euch mal eben hier oben, wenn euch das interessiert, da wäre richtig Schnee hier im Münsterland und es nee, ist gar kein zwei Jahre jetzt, glaube ich, ein Jahr ja, ne? Jedenfalls bin ich mit meinem normalen Trekkingrad mit, mit Felgenbremsen hier losgefahren durch den Schnee, durch den Tiefschnee und musste ständig anhalten und hier auf der Ecke wo wir gleich abbiegen, ähm, musste ich halt die Bremse mal richtig sauber machen. Das ist, glaube ich, auch das Thumbnail von dem Video, das Foto, Als ich den Schnee da mal rauspulen musste. <lacht> das ist auch mal schöne in der wieder wach werden. War eine verrückte Aktion hier. Ey. Ein Fahrrad hier runterfahren mit Felgenbremsen im Schnee. Das ist ja auch eine herrliche Gegend zum Fahrradfahren hier. Wer es nicht kennt, der denkt mir mal gar nicht, wie hügelig das hier aus sein kann. Ja, liebe Leute, Kilometer 9 ist das jetzt hier erst, noch nicht mal Kilometer 10. Aber so wie es aussieht, ist das hier vor uns nicht das 10-Kilometer-Schild, was da gefeiert wird. Nein, das ist der erste Verpflegungsposten. Also die Stunde der Wahrheit. Was gibt's, was gibt's hier heute auf dem Teller? <lacht> Für mich immer ganz wichtig. Ich hätte gerne so ein Gedeck. Genau. Ja. Ein Gedeck. Ein Herrengedeck heute. Sie, wir dürfen auch Damen essen. Dankeschön. Danke. Darf ich mir selber einen nehmen? Ja, natürlich. Dankeschön. So ein bisschen auffüllen. später, ne? Ja, ciao. Ich gehe auch direkt weiter. Ja, liebe Leute, das war jetzt hier VP1. Ich habe gar nicht groß angehalten, ich bin gerade mal losgelaufen, eine gute Stunde unterwegs und habe mir so ein kleines, ich habe es jetzt mal Herrengedeck genannt hier. Mettendchen und eine, eine Gewürzgurke geholt und direkt einen Bekannten getroffen. Der Löffler müsstest du auch mit auf, auf Film. Und Tag. Löffel. Ich hoffe, der hat jetzt nicht 20 Minuten aufgeholt, dann bin ich sehr enttäuscht. Ich bin um 9.40 Uhr gestartet. Warum bist du nur gestartet? Nein, 9.20 Uhr. <lacht> ich wollte gerade um sagen, 20. nein, um 9 Uhr. Um 9. Ja doch, dann hat er 20 Minuten aufgeholt. Du machst so viele Fotos ich zwischendurch. Ich habe noch nicht ein Foto gemacht. Und. Noch nicht ein Ja, da muss ich wohl ein bisschen langsamer machen, nicht dass ich wieder unter Zucker. Also, erstmal ein bisschen was futtern. Also, Pause jetzt diesmal unterwegs und ohne Pause. Ja, und wie vorhin schon erwähnt, dann jetzt hier der allerhöchste Punkt in, in Münsterland auf dem Westerberg. Der Longinusturm. So, ein bisschen kurzatmig, war eine ordentliche Steigung, hier 11%. Ja, jedenfalls wollte ich ja was zum Longinusturm sagen. Ich habe mich nämlich diesmal vorbereitet auf die Tour ein bisschen. Und das habe ich gelesen. Der ist um 1900 entstanden und benannt nach einem Biologen und Wanderfreund aus Münster. Der hieß halt, hieß hat Bücher geschrieben mit Pseudonym Dr. Longinus und der hat, nachdem ist dieser Turm halt benannt worden, der war so groß, also der, der Forscher, den Namen habe ich vergessen. Friedrich Westendorf oder so Müsste ihr erst mal gucken, wenn euch das interessiert. Ich muss erst mal weiter ein bisschen Luft sammeln. Gib wieder ein bisschen runter. jetzt genau zwei Stunden, 11,6 Kilometer. Also knapp sechster Schnitt ist das hier heute und da bin ich gut mit zufrieden. Ne? Das habe ich jetzt gar nicht so erwartet, dass ich so flott hier durchstarte und ich hoffe, das wird sich nicht rächen. Ja, liebe Leute, was auf dem Video so gar nicht nach schönem Wetter aussieht, ist zum, zum Wandern eigentlich viel angenehmer. Ne? Wenn der Himmel bewölkt ist, so eine leichte Brise weht, wie jetzt, dass wenn es ein bisschen droppeln würde. Weil das nur Wasserkühlung würde ich mich jetzt auch nicht beschweren. Also den Schirm habe ich zu Hause gelassen. Ich hatte den erst eingepackt gestern Abend, weil hier richtig ein bisschen mehr Regen vorhergesagt war. Und Regen, kann man wandern, finde ich, mal. dann schwitze ich mehr von innen als jetzt, dass ich von außen durch den Regen nass werde. Bei mir jedenfalls, bei meiner Regenjacke und darunter damit Schirm, aber das Gewicht habe ich mir gespart. Dann wäre ich so flott unterwegs heute Morgen hier. Der Wegweiser gerade zu Leopoldshöhe war früher mal ein Ausflugslokal hier in den Baumbergen. Leider schon, habe äh, ich jetzt Bauberger gesagt, in den Baumbergen. <lacht> äh, leider pleite, glaube ich, ist jedenfalls geschlossen. Und ja, schon seit mehreren Jahren jetzt. Aber ganz schöne Steigung hier. Und wir haben jetzt auch schon muss mal gucken. 286 Höhenmeter haben wir hinter uns. Und 261 sind es noch. Also jetzt knapp 15 Kilometer. Nach zweieinhalb Stunden läuft immer noch ganz gut. und die meisten Höhenmeter sind ja auch schon drin. Dann geht es bergab, sozusagen muss noch bergauf. Das war mal ein schönes Motivationsbanner jetzt hier. Jeder Champion war mal ein Kämpfer, der sich geweigert hat, aufzugehen. Ja liebe Leute, hier gerade die erwähnte Gaststätte Leopoldshöhe. Aber wie gesagt, leider mittlerweile geschlossen. Mittlerweile bin ich drei Stunden jetzt hier unterwegs. Kilometer 17,5 ist das jetzt hier. Immer noch in den herrlichen Baumbergen ist ja auch der Baumbergermarsch, aber halt hier im Grün. Und das fällt mir schon mal auf im Vergleich zu vielen anderen Märschen, die ich sonst mache. Das sind ja sonst auch immer an, an Metropolen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ist ja so. Der letzte war Hannover. Dann Ruhrgebiet das ist Duisburg. Dortmund immer irgendwie an, an großen Städten und der hier ist wirklich in, in dem Wallermucken im Grün und zwar kontinuierlich im Grünen, das ist schon echt ein großer Pluspunkt, das fällt mir total auf, gerade auch weil so wenig Teilnehmer hier sind, ich weiß gar nicht, wie viele da sind, ich glaube 600 meinte ich mal, als ich mich angemeldet habe, werden zugelassen, das war eigentlich schon 2019, als ich mich angemeldet habe, 20 wurde das Ding ja abgesagt, 21 nochmal. Und jetzt wird zweieinhalb Jahre darauf gewartet, dass ich herrlich loslegen darf. Ja, jedenfalls, wo habe ich angefangen, herrlich grün. Und wenn ich die Klappe halten würde, auch herrliche Waldgeräusche. Weil es sind es knapp 20 Kilometer, die ich hier gewandert habe heute Morgen hier im Münsterland beim Baumberger Marsch. Und wir kommen jetzt zu einem der schönsten Plätze hier, wie ich finde, auch mit einer wunderschönen Aussicht in die der Münsterländer Wanne heißt das, ne? wo man bis nach Tecklenburg rüber gucken kann. Und ähm, das ist die Bruder-Klaus-Kapelle. Und da freue ich mich schon drauf. Ich denke mal, da wird gleich der VP2 sein, weil es ja 20 Kilometer sind. Da mache ich doch glatt dann mal ein Minütchen Pause und genießt die Aussicht. Ja, so wie es aussieht, habe ich mich dazu früh gefreut mit VP2. Hier oben ist jedenfalls äh, nichts zu sehen von einem Verpflegungspunkt, aber ihr geht bergab. Da ist er, der VP2. Und ich freue mich, hier ist bestimmt wieder Mettentchen. Das ist ja genau mein Ding. Was Würziges. Ist war nicht so kohlenhydrathaltiges bringt mich jetzt direkt nicht weiter. Aber dafür nehme ich mir ja noch die müsli mit. Die gibt es ja als Nachtisch, als Dessert. So, was haben wir denn, der gutes Mettentchen? Tippitoppi trinken brauchen wir nicht. Darf ich mir eins nehmen? Darf ich mir eins nehmen, oder? Okay. Genau, da hatte eine Ja, das war jetzt hier VP2 nach so ziemlich genau der Hälfte der Strecke. Mal gucken, dass ich hier kein Quatsch erzähle. 20,68 Kilometer sind wir jetzt gelaufen. Also ich und 21,37 sind es noch zum Ziel. Ziemlich genau die Hälfte. Ja, ist doch super hier. los. Ne? klos bisschen Verpflegung, wieder saures Gürkchen. Richtig vernünftiges Mettentchen. So kann das gerne weitergehen, da freue ich mich doch schon auf VP3. Jede Gegend hat für sich ja Besonderheiten, die besonders schön sind, Sehenswürdigkeiten bei uns hier im westlichen Münsterland, da wo ich lebe, hier Haviksbeck, die Baumberge halt mit dem longinus aber es gibt ja auch immer so Sachen, die vielleicht nicht so sehenswert sind, da kommen wir nämlich gerade darauf zu und ich weiß gar nicht, ob wir als Haviksbecker da stolz drauf sind, dass wir das haben, aber wir haben es halt und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Hängt ja auch genau auf der Strecke. Und das wollte ich euch jetzt mal hier präsentieren. Ja, Jetzt denkt sich ja so so mancher vielleicht ein Bahnübergang. ist doch nichts Besonderes. Warum muss man das jetzt extra erwähnen? Aber wenn ihr mal schaut, wo ich hierher komme. Ich komme ja hier von diesem Feldweg. Und hier rechts gibt es keine Straße, ist ein Feld. Geradeaus gibt es genauso einen Feldweg. gibt es einen riesen Bahnübergang. Durchgezogene Linie, sehr wichtig. Überholen verboten. Und hier geht es weiter auf dem Feld. Und das denke ich, ist doch schon irgendwo was Besonderes, was Außergewöhnliches. Irgendwo einen Bahnübergang in die Valamogen zu setzen, beschranken Bahnübergang. Ja, das soll mal einer verstehen. Hier gibt es noch eine ganze Menge unbeschrankte Bahnübergänge. Nicht, dass das hier Standard ist. Von daher, und das sind sogar richtig ähm, Straßen, die darüber herführen, über die unbeschränkten Bahnübergänge. Aber hier hat man so ein Ding hingeklöppelt. Immer wieder beeindruckt. Ja, die Stückchen im Wald hier ist schon ein bisschen interessant zu laufen. Ein bisschen drauf, ach, ein bisschen rutschig So viel hat sie gar nicht geregnet, aber wenn dann jetzt die Waldarbeitsfahrzeuge hier durchfahren, dann äh, sieht es halt so aus. Und vor mir sind ja auch schon ein paar hundert Leute hier durchgelaufen. Ich, ich weiß gar nicht, wie viele hier teilnehmen, aber ich denke mal, dass irgendwie 200 Leute noch vor mir sein, das ist die startgruppe 1. Und ähm, ja, wenn das jetzt ein Mammut wäre mega wenn hier ein paar Tausend durchgegangen wären, dann wird es wahrscheinlich noch anders aussehen. Mit den Matschverhältnissen hier. schon in der Ferne gesehen. Der VP3 ist in Sicht, allerdings sind wir jetzt vorher noch mal links abgebogen. Aber das letzte in ist gerade vorbei, da kommt schon das nächste. Ist jetzt hier Kilometer 25 und viereinhalb Stunden bin ich unterwegs. Das unterwegs. Heißt, ich denke mal, dass wir noch einen kleinen Bogen jetzt hier laufen, fünf Kilometer. Aber es ist interessant, ne? dass man das Ding schon sehen kann. Finde ich gut. Da unten. Aber erstmal noch ein bisschen arbeiten hier. Oh, jetzt gibt es Konflikt hier. Gegenverkehr. Stau im Wald. Offensichtlich so ein Urlauber- oder Wochenend-Ausflugs-, reisegruppe hier oder wie auch immer. Jedenfalls wirkt die ein bisschen verunsichert mit den ganzen daran hier. Das ist wohl nicht so üblich, dass hier ein paar Leute durch den Wald laufen. Ja. So ist das dann, ne? Aber hier möchte ich möchte jetzt auch nicht im Dunkeln laufen. Und da muss man gutes Kopflicht dabei haben. Was sind die mit den Pferden hier raufgeritten? Was muss ja wohl? Ne? Da bin ich jetzt doch froh, dass es gerade nicht regnet, dass hier nicht ins Rutschen kommt. die Holzfälle, die ich gerade gesehen haben, ist auch so eine kleine Sehenswürdigkeit. Da sind so kleine Spielohren drin, die man von Hand zu zukurbelt, auch ganz schön gemacht. Das habe ich irgendwo auch schon mal gezeigt in einem meiner Videos. Ich habe auch fast ein Wandervideo hier in dem Baumberg. Guckt euch einfach alle meine Videos an und dann werdet ihr schon sehen. Ja, ist gut 28 Kilometer, ich habe gerade nachgeschaut und ich glaube, ich bin am VP3 angekommen. Haben wir von oben gerade schon gesehen aus der Ferne und jetzt ist es auch soweit, glaube ich. Schauen wir mal, ja, eindeutig, du hast drei Möglichkeiten im Leben, aufgeben, nachgeben oder alles geben, ja, tippitoppi. Und dann schauen wir mal, ob es hier auch wieder Mädchen gibt. Ja, aber das war doch mein Ansporn jetzt zwischen den ganzen Verpflegungsbogen, dass ich hier wieder ein Mettentchen bekomme. Dankeschön. Ja. Bitte. Ja. Kann ich auch zwei Schokoriegel haben von jedem einen? Die sind auch in Schatten. Ja, die haben wir extra jetzt in den Schatten gestellt. Das ist vernünftig. So, das die, äh, Lutschen. Genau. Das also ist ja nicht Sinn und Zweck. Mhm. Nee. Da kommt schon äh, wo ist denn das Besser, Jambo? Ja, Hier. Dann schneidet jeder doch mal eben... Nee. Ich muss auch sagen, ich war auch ein Braunschweig. Das ist doch ja Swobo, oder? Richtig. Ich hab deinen Kanal abonniert. Ja, ja freut mich. Steht auch dran. Hab ich extra so, dran geschrieben, damit ich noch weiß, wer ich bin. Ist ja schon was Besonderes vor der eigenen Haustür. Ja, das stimmt. Ja, das war jetzt der letzte Verpflegungspunkt hier vor P3. Mal eben gucken, wie man einen äh, nicht beschranken Bahnübergang. <lacht> ist ja nicht überall der Wahnsinn, dass hier Schranken ähm, auf die Feldwege gesetzt werden. Aber auch richtig gut hier. ne? Schön gelegen, bisschen Schatten, nichts zu meckern. Und jetzt noch mal die letzte Etappe in Angriff nehmen wir schauen hier. So 13,67 Kilometer, sagt das Navi ganz genau. Dann schauen wir mal, das sind ja dann noch so zweieinhalb, drei Stunden, würde ich mal sagen, ne? haben sie jetzt 14.30 Uhr, wenn dann 15, 17 Uhr, 17.30 Uhr, ja, super, das wäre gut. Ja, ich bin jetzt ziemlich genau sechs Stunden unterwegs, 33 Kilometer liegen hinter mir und neun noch vor mir. Ich denke mal noch knapp zwei Stündchen, damit das wohl was werden. Hier ist aber doch ganz schön warm. Wir haben es jetzt 20 nach 3, 15 Uhr 20 und 24 Grad und die Sonne scheint ganz ordentlich. Ich habe ja ein Käppi auf, aber ein Sombrero war der wahrscheinlich angebracht, um ein bisschen mehr Sonnenschutz zu haben. Und jetzt noch so ein bisschen Regentropfen runterkommen. sieht es überhaupt nicht nach aus. Naja, muss ich halt durch habe ja noch was in meiner Trinkblase hier drin und dann geht's jetzt weiter Richtung Ziel 16.30 Uhr bin jetzt hier gut sieben Stunden unterwegs, 39 Kilometer und mittlerweile im Ortskern von Billerbeck angekommen, das heißt noch gut zwei Kilometer bis zum Ziel und komme jetzt hier am Billerbecker Dom vorbei. Ich habe ich ja schon ein paar Mal aus der Ferne gezeigt, mit den zwei Türmen gut zu sehen. Mal gucken, ob wir ein bisschen näher rankommen hier. Aber da ist nichts für eine Action Camp. <lacht> das ist zu wenig Weitwinkel. Äh, jedenfalls jetzt hier im Villa weg, da kommt eine leckere Eisdiele, die wir ganz gerne besuchen. muss ich jetzt leider an vorbeilaufen. Aber ich kann ja schon die Zielluft schnuppern. Und ähm, habe wir auch das Ganze ein bisschen schlecht eingeteilt, ich fast gesagt. Meine Trinkblase ist leer, Ich zwischendurch nicht aufgefüllt. Gut, zwar Liter sind da schon alle. Muss also ich mal gucken, wo ich jetzt hier lang muss. Leideraus geht's es weiter. An der Eisdiele vorbei. Ja, nach jetzt 40 Kilometern kann ich mal ein kleines Fazit über meine Schuhe hier ziehen. Ich habe mir für diese Extremwanderung hier neue Schuhe gekauft. Also nicht speziell für diese hier, sondern ganz, ganz allgemein. Weil äh, man macht ja so seine Erfahrungen. Angefangen habe ich ja vor gut anderthalb Jahren mit den Extremwanderveranstaltungen und habe ich mit Wanderhalbschuhen losgelaufen. Ich habe orthopädische Einlagen, die passen da gut rein. Das ist vom Fußgefühl eine super Sache. Die Schuhe sind nur die Wanderschuhe relativ schwer und Wanderschuhe sind dafür gemacht, auf Wanderwegen zu wandern, also im Gelände. Und es ist nicht unbedingt der beste Schuh, um damit auf der Straße zu laufen, auf Asphalt und diese Wanderveranstaltungen, diese Großveranstaltungen finden doch zum großen Teil nicht auf Wanderwegen statt, allerdings ist heute die Ausnahme, heute ist viel Wanderweg, so ungefähr ein Drittel würde ich mal sagen Asphalt, so 13, 15 Kilometer glaube ich, ähm, jedenfalls ähm, finden die meisten sonst auch viel auf Asphalt statt, dann ist der Wanderschuh nicht so die, die erste Wahl. Dann habe ich mit schwere besorgt. Die waren nur halb so schwer. Der Wanderschuh ähm, wiegt einer, ungefähr 700 Gramm, die, die ich habe, der Wanderhalbschuh. Der Trail Schuh wiegt 350 Gramm. Der ähm, war allerdings ein bisschen enger. Da passte die spezielle ähm, orthopädische Einlage nicht rein. Sonst war der vom ersten Fußgefühl super. bin ich ja Mammut Marsch mitgelaufen. Äh, danach Dortmund, den ähm, 55, 60 Kilometer war es, glaube ich, in Dortmund. Und, und da hatte ich auch ziemlich Probleme mit den Füßen. Weil die Füße schon sowieso weh, wenn man den ganzen Tag läuft. Aber dachte mir, das kann doch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Jetzt habe ich mir einen leichten Laufschuh besorgt. Das ist ein... Ähm, ich kriege ja jetzt nichts dafür, dass ich jetzt Werbung dafür mache. Das ist von der Marke Hoka, der Bondi 6 in extra breit. Mein Problem ist nämlich, dass ich einmal diese orthopädischen äh, Schuheinlagen habe und auch wenn mehrere Stunden lauft, wird euer Fuß breiter. Das ist einfach so. Wir also sind ja wieder schmaler, wenn man sich aus platt, ja, nicht so breit. Aber der wird halt breiter und der braucht halt Platz. Wenn er den nicht hat, dann tut es weh, dann drückt es. Und ich muss sagen, an den Füßen merke ich überhaupt nichts. Also das ist tippitoppi äh, heute, ne? Habe ich so noch nie gehabt, dass ich 40 Kilometer durchgelaufen bin, Blase, auch kein Problem. Bin ich also sehr mit zufrieden, kann ich also empfehlen, für solche Geschichten hier, einen leichten Laufschuh und dann ruhig den Nummer größer, ein bisschen breiter, damit der Fuß sich da auch breit machen kann. Ja, das wäre auch ein Feines hier, eine Fußerfrischung, aber leider noch nicht fertig. Und hier schließt sich der Kreis. Hier sind wir heute Morgen auch gestartet. Hier sind wir gekommen, bin über die Brücke hier gelaufen. Dann kann es nicht mehr weit sein bis zum Ziel. Ja, ich kann das Ziel schon sehen. Zumindest den Bierwagen. Ist ja bald noch wichtiger. <lacht> ja, liebe Leute und hier, hier ist der Bierwagen schon vor dem Ziel aufgebaut. Da komme ich ja gerade in Versuchung, gar nicht mehr durchs Ziel zu laufen, sondern direkt Das ist euer erster Ziel. Applaus. Kommt zum Ziel, holt euch eure Medaille. Aber, ähm, ich muss Lass glaube jetzt mal hier sein. vorbeilaufen. Ja. Ja. So ist auch kein schön, dass ihr wieder zurück seid. den letzten drei Metern. Und bitte die Siegerpose. Ihr seid alle Gewinner. Dankeschön. Tippie, tippie. Super Leistung. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Schön, dass ihr wieder da seid. <lacht> Dankeschön und Urkunde. Und dann sind Hallo! Eine Urkunde? Eine Urkunde. Tschüss! Ja was brauche ich denn für eine? Ja das ist schon mal gut. <lacht> das S ist auch nicht so meins. Ich, ich frage mich gerade, wie die ausfallen. Ich falle ja eher XL aus. Bin mal da richtig verwöhnt hier. Kann ich gar nicht alles tragen. Warte, danke. Danke, Ja, sicher. Herzlichen Glückwunsch, super Leistung. Schön, dass ihr wieder zurück seid. Ja, ich habe mich jetzt im Ziel ein bisschen erholen können. Familie ist auch da, hat mich empfangen, hat mich natürlich ganz besonders gefreut. Und man wird ja richtig reich beschenkt hier beim Bornberger Ich habe hier eine Medaille bekommen. Habe ich gar nicht gewusst, dass es eine finnische medaille gibt. Dann eine Urkunde. Tippitoppi toppi und äh, das kann man glaube ich gar nicht sehen, oh, habe ja, ich Rucksack, Bierglas, natürlich gefüllt, alkoholfreies Radler, hat mich auch besonders gefreut, was Kühles zum Trinken im Ziel. Sehr schön. Fasse ich das Ganze mal, mal ein bisschen zusammen für mich jetzt hier heute. Die Erfahrung, erster Baumberger Marsch, ich bin total begeistert. Ich war jetzt ja nur Großveranstalter gewohnt, Marsch, mega Megamarsch. Jetzt hier heute waren das 43 Kilometer knapp. Ich habe ähm, 6,5 Stunden, nein, 7,5 Stunden gebraucht. Nein, was habe ich denn gebraucht? Doch, siebeneinhalb Stunden, nicht sechseinhalb Stunden, sieben Stunden, 35 Minuten, aber nicht übertreiben jetzt hier. Ne? Ich glaube, 5,8er Schnitt ist das gewesen, habe ja auch kaum Pause gemacht, Finde mich trotzdem noch fit, von daher alles tippitoppi. War super ausgeschildert, man konnte sich überhaupt nicht verlaufen. Am Anfang auch Streckenposten, die aufgepasst haben, dass man nicht ähm, überfahren wird, denn darauf hingewiesen haben, wenn ein Auto kommt. Das fand ich auch sehr gut, ähm, die ganze Organisation hier. Wirklich zum Empfehlen. Und da merkt man auch den Unterschied, dass es nicht auf, auf Profit getrimmt Das ist jetzt hier von Sportvereinen, von Privatpersonen gemacht worden. Die haben da viel Arbeit, viel Energie reingesteckt. Wenn das jemand von Veranstalter hier sieht, sage ich Dankeschön dafür. meinen Respekt habt ihr. Daumen hoch. Und wenn euch als Zuschauern mein Film mir heute gefallen hat, gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Wer noch nicht hat, darf den Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Nächstes Mal gibt es bei mir auch wieder was mit Fahrrad. Eigentlich mache ich ja mehr mal Fahrradtouren hier auf meinem Kanal, nicht so viel wandern. Für die Leute, die gerne Fahrradfilme von mir gucken. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Swobo. Ciao.